Cool, cool. Okay, komm zu dir. Hey und herzlich willkommen zur dritten Folge von Minecraft Revenge 3. Hallo! Gut, wir hatten eben Probleme mit dem drauf -Jaw. wir probieren es jetzt einfach nochmal. 3, 2, 1, drauf. Nice. Ja, es funktioniert. Jo. Ja. Immerhin da ist schon viel. Ja, ich höre einen Zombie. Du hast auch Redstone gelegt, gell? Oh, so, ich schreibe mal kurz dem Admin. Okay, jo geht. Gut, und weiter geht's. Brauchst so. es <lacht> <lacht> <lacht> oh, nach unten? Da ist Lava, guck. Ah, noch Vorsichtig sind Zombies irgendwo ah, gell irgendwo. Pass auf Lava mhm. Alex, komm mal weg dort, ich will meine Sachen auch da reinschmeißen Ach, geil Was soll ich werfen, wenn Jingo in der Nähe? Weiß ich nicht Egal, ich war neu, Da haben wir schon gewohnt von 5, glaube ich mhm. tausend irgendwo Alex, wenn du jetzt hier irgendwo aufmachst, gell, hier kommen Zombies rein und ich falle in die Lava erschlage ja, Ich Ja, Ja, ist eh nur die dritte Folge also mhm. Berüchtigte dritte Folge. Ja, was sind denn die Boys in der Spotato ist? ist überhaupt gut nah, Nö. Gut, ich kann weitermachen. Sind wir auf Höhe 11? Ja. Hey, es, wir haben Ah, der Wolf Place. Und so. Ja, ja. Ah, wohin wollen wir denn? Sagen wir gehen. Vorsicht, Lava. Ups. Hey, was, was, war das, was war das jetzt? Nein, ich habe mein. Auf einmal meine Tierspitzhacke. Ach, meine Tierspitzhacke. Nein, die Eisenspitzhacke ist einfach gedroppt. Cool. Hast, hast du noch Iron? Achso, Ach so. warte. Hä? Was, was, was, was machst du? du? <lacht> Nein, no, hab ich nicht, mehr. No. Hast du keinen Iron mehr? Nein, no, warte, ich bin wieder. Danke. Geil. Äh, okay. du, hast, du hast sie wieder aufgenommen. Aufgenommen. Komm, die ist einfach, ich baue hier einen Block ab, auf einmal droppt mir die Spitzhacke weg. <lacht> einfach so. Jo. Na ja, Alex, ich würde sagen, wir gehen hier lang, oder? Da, wo wir die. Gute Idee, ja. Wo wir die Dings gesehen haben. Hier hoch? Hier hoch. hoch? ja. Und hier oben und hier oben dann weiter, oder? Ja, sicher. Der nächste ist auch schon. Sind. Echt? Ja, dann bauen wir uns hier lang weiter. Hier ist Lava. Alter, <lacht> über Lava. Machen wir hier Strip-Mining mal hier lang, okay, Wo ich bin? Ja. Ich baue wieder nach hinten und du baust wieder rein, okay? Ja, sicher. Wir brauchen unbedingt noch ein paar Dias. Das ist natürlich optimal. Hast du geschaut, ob wir auf 2 11 sind? Das sind noch 11, ja. Okay, cool. Ja. Hier nach. Dann gucken wir hier irgendwas ist nee. ich will Reds in irgendeinem Oh ich hab Lapis Das brauchen wir das zum Verzaubern? Ja Also in der Version schon Du brauchst in jeder Version brauchst du Lapis zum in Verzaubern In 1.7 habe ich es nicht, braucht ich den Fall. Oh hier ist eine Höhle Haben wir uns jetzt einmal im Kreis gebuddelt? Gute Frage Eigentlich nicht ja. Hier war aber schon jemand, sieht man Mhm. Da ist ein Zombie hier. War zumindest eben einer. Okay. Weg. Keine Weg. Lust mehr gehabt. Ja, hier waren wir. Oh ne, hier drüben ist aber noch Iron. Da ist noch Lapis. Baust ab, du okay. das Iron ab oder das La Na genau, geh okay, du da Bau das Iron hier drüben ab, okay? Mach das, ja. Okay, Lapis war nicht. Aber braucht man Der hm. ja, Iron Iron brauchen wir aber. Jo. Oh, da ist noch mehr Erinner. Okay, hier ist noch keiner weitergegangen. Du. Cool. <lacht> Hä, hey, da ist ein Zombie. Oh. Okay. Coverstone so, ja. ist die dritte Folge, ihr aufpassen. Ja, ja, ich lösche immer schon vorher. Wo okay. ich hier irgendwas mache. Ja, das Lava. Lava. Ja. Ja. Da ist alles voller. Cobblestone, und das Iron liegt trotzdem daneben. Also. Ja, die haben irgendwie das Iron nicht eingesammelt. Alex, hast du Dings dabei? Kohle? Ja, bei Dann müsstest du dann mal rüberkommen zu mir. Ja, warte, ich schaue noch ein bisschen weiter. Wow, what the fuck. Was ich hab Dias! Okay, ich komm zu dir. Ja, Labis ja, Lab ist nicht so wichtig, oder? Nö. Labis haben wir ja genug. Hm. Ja wenn da, die anderen da drüben waren, gehe ich davon aus, dass es keine Diamanten mehr sind, also. Warte, ich mach mal hier Wasser. Oh, hier drüben Lava ist, da ist Lava, ja. Da sind noch mehr Dias, nice. Oh. Oh, Brücken. Hoffen wir mal, dass hier nein. drunter keine Lava ist. Nein, nice. Gut, ich hab 9 Dias. Hast du das Ja, habe ich schon. Was soll ich? Irgendwas soll ich machen. Ja, aber also Weiß ich nicht machen, was. Du schon. Ja hier ist eine Höhle hier dahinter. Oder ne, da hat sich jemand lang. Hier da haben sie die, die ge... gebaut. Okay. Ja, ja, ich komme jetzt nicht drauf. Dachte Bescheid wenn ich aufs Wort komme. Okay, ja. <lacht> Wir waren auf jeden Fall welche Wir haben gestrippt mind hier drin. Wir mal durchgucken, vielleicht finden wir ja noch was. Haben wir ja jetzt eben auch, wenn wir haben ja auch eben die gefunden. Das ist sehr preisen, also jetzt haben wir genug, glaube ich. Anderser. Von Amboss haben wir noch nicht genug, definitiv noch nicht. Ja, wir haben da drinnen zurzeit ähm, ziemlich viel Ich habe welches rausgenommen jetzt, aber wir brauchen mehr, definitiv mehr Eisen. Okay, äh, warte, machen wir gerade Eisenspitz. Okay, Abge hier ist die Workbench, wo wir vorhin äh, abgebogen sind. Aber hier mal, geh mal, hier mal. Was du hier oben, hier oben warst du ja eben. Gell? Ja, das ist ziemlich viel Eisen noch. Stimmt. Aber ich gehe nach links. Also, wir brauchen Eisen und noch ein paar Dias. Dias wäre nicht schlecht. Wenn eine Diabrus-Blatt in der dritten Folge sei nicht ganz okay. Der ist ziemlich gut, ja. Also in der dritten Folge habe ich glaube ich einen Agorcan angefunden. <lacht> <lacht> Dias das ist der letzte. Du hast keine Dias gefunden? Ich glaube in der fünften Folge meinen ersten angefunden. Okay. Aber nur. Hier oben, war, hier oben <lacht> war auch noch keiner. Aber hier geht auch. Geht es auch wieder hoch? Wir wollen ja runter. Ja, stimmt. Ja, bleib unten. Dann machen wir unten Strip Mining. Mhm. Finden wir Brauchst du noch Kohle oder haben wir genug? Ich hab 27. Da unten ist ein Creeper vor sich. Creeper? Ja, schon. Ja. Hä? <lacht> <lacht> da ist schon tot. Da unten ist auch ein Skelett. Ich geh drauf. Der Sound. Ja, naja, ich hab n. Wo sind wir hergekommen? Sind wir von links oder von rechts gekommen? Von rechts gehören. Ja. Ne, wir sind hier lang, hier lang gehen wir jetzt. Okay. Brauchst du eigentlich hier noch 15 Iron also? Du hast 15 Iron? Mhm. Ja, Spitzhacken sind immer gut. Ich würde aber uns dann auch erstmal Full Iron machen. Ich bin schon Full Iron, glaube ich, oder? Ja ich noch nicht nein lass stehen lass stehen <lacht> okay hast du noch Iron ja kann dir geben Warte, ah, ich hab okay, ich hab schon, ich hab schon. <lacht> da steht es Baut, der baut Erde ab jo okay. yo, yo, irgendwo, wo baut man weiter hier lang wo ich ich baue hier lang okay. Gut, zwei Dias gehen drauf für den Zaubertisch, aber noch sieben. Brauchen wir noch ein Dia brauchen wir für Brustplatte. Achso, okay, für die erste, okay? Ja, und dann können wir uns drüber drum streiten, wer die macht, ob ich mir die mache oder ob du die dem machst. Ja, in der dritten Folge darfst du schon sein. Ja. Bei mir ist die Sterbgefahr höher, meinst du? Ja. Yeah. In der zwölften oder so darf ich <lacht> Erde, ey, was will ich mit Erde? Ja. ja. Zur ja, Lapis ja. auf ich. Ja, ja, kannst du machen. Was denn? Ich finde immer unsere eigenen Gänge wieder. Ja, ich auch. Deswegen müssten, müssen wir glaube ich hier trotzdem mal weg. Ja. Alex, wo bist du? Ich bin da am Streetman. Ja, ich sehe auf jeden Fall die. Okay, ich sehe dich nicht. So, Iron auch fertig. 13 Iron habe ich jetzt hier. Sehr cool. Müssen wir, wo bist du? Aber in da, die Richtung okay. von den Hellen. Okay, das das Redstone, wo du gebaut hast, gell? Ja. Drei Minuten noch. Ja. Baut du, ba du gerade aus, ich, ich baue hinter dir. Ja, pass. Also die Zeit ist schnell vergangen. Ja, ja. Wie immer. Hey, das ist eine Höhle. Echt? Jo, aber. Achso, da war ich... Pff, Bauen wir uns wieder im Kreis, ja? Ja, ja, sicher. Aber ich bin da nicht entlang gegangen, da sind wir zwar zombies bisschen Gang und dann. Achso, okay. Labis ist auf, ist, auf, Lab ist auf jeden Fall noch gut. Wie viel APES hast du? Ich hab 33. Ich hab mir als ein Stack. Der Stack reicht, mehr brauchen wir nicht. Iron brauchen wir noch, okay? Ja, ja, iron brauchen wir. Aus, was die auch noch Lapis? ich hab euch dort Lapis angeschoben ne ich bin da lang wo du vorhin lang gebaut hast ah ok das Cuppleston hab ich nicht hinbekommen ne ich auch nicht So ist die Folge auch schon. Ah, ich hab Gold, nice. Der erste ist Gold. Ah Gold, äh, stimmt. <lacht> Ey, ist gerade äh, da ja, ich hab's gesehen. Hey, eine, eine Frage. Ja. Na, das hat er gerade geschrieben. Das ist auch einer. Auch ein Admin. Da ich euch zuschauen. Leben wir noch im Bremen. Äh, wieso will er uns zuschauen? Äh. Also Nee. Ich bin einfach. ey nee. <lacht> Ich war gerade Gold gefunden, gell? Du ja, hast auch Gold gefunden? Mhm. In 30 Sekunden, wo bist denn du? Ich bin da lang, wo du vorhin gesagt hast, dass die Zombies entgegengeschwommen Ja, okay, dann kommen wir zu dir. Oho. Ich bin gerade wieder runtergelaufen zu dir. Ähm, hast du noch die Öfen Wait. stellen lassen oder was? Nein, nein, die habe ich hier. Okay, ja, wohl mal Eisen und äh, Gold schmelzen. Ja, ja, warte warte. Sehen. Ich hab keine Kohle mehr, mach du mal Kohle rein bitte. Ich mach hier Iron rein und da drüben Gold. Ja, geil. Jetzt ist die Zeit vorbei. Uh, ja. <lacht> du hast du Kohle reingelegt gehabt? Noch ja, zum Schluss. Hab ich habe noch reingelegt, aber eben mein Gold nicht reingelegt. Achso ja, ich habe Gold drin, das kann ich Okay. Gut Leute, das war's mit der dritten Folge. Ich habe überlebt. Haben wir die jetzt gefunden? Mm -mm. Ja, du ja. hast dann gefunden. Gut, nice. Wir sehen uns dann in der vierten Folge wieder. Haut rein und ciao. Tschüss. Danke fürs Zuschauen, falls die Runde gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht einen Kommentar da zu lassen und zu abonnieren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.